Hallo Stadtgärtner, dieses ist Topfen ist eine der schlimmsten Unkrautpflanzen, die man je haben kann. Wenn ihr dies mit Stiele anfasst, ihr werdet bergen, sie ist ein bleibt nicht hängen, das hinterlässt rote Striemen auf der Haut. So scharf kann sich der zu die kleinen Stacheln. Die Pflanze ist eine schöne Randpflanze, um andere Sachen zu beranken. Ihr könnt die Spitzen, so wie sie sind, ernten und äh, kochen und sie schmecken ungefähr wie Spargel, ist ähnlich wie Spargel zu verarbeiten. Ihr könnt warten, bis sich die normalen Hopfen bilden. Ihr solltet sie ernten, bevor sie anfangen richtig zu blühen bzw. Samen zu bilden. Wenn sie aussahen, ihr werdet diesen Unkraut überall im Garten haben und ihr werdet nie wieder ein Freund von Hopfen sein. Deswegen geht sehr vorsichtig mit der Pflanze um entfernt jede Blüte, die ihr nicht braucht trotzdem. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit Hopfen und auch dabei es aus anderen Beeten herauszujeden.